Im Facility Management geht es darum, dass man Prozess dort möglichst optimal unterstützen in einem Unternehmen und es geht darum, dass das Kerngeschäft unterstützt wird. Das Facility Management ist sehr breit tätig, an sehr vielen verschiedenen Aspekten beteiligt und es betrifft eine sehr große Vielzahl von verschiedenen Organisationen und Unternehmen, wo das Facility Management tätig ist. Bei der Inbetriebnahme eines Gebäude startet man mit Werkeinstellungen. Und während der ersten ein, zwei Jahre braucht es eine e auf den Betrieb. Das ist abhängig von der Nutzung. Das ist abhängig auch von den Nutzern, die sich in diesem Gebäude aufhalten. Und man kann meistens nach ein, zwei Jahren eine Optimierung vornehmen an den Einstellungen der technischen Anlagen des Gebäude. Das kommt nicht nur dem Facility Management und den Betriebskosten zu gut, das kommt eben auch den Nutzer zu gut, sodass man eben auch eine optimale Arbeitsumgebung hat mit der Temperatureinstellung, mit der Feuchtigkeit der Luft, Tageslichteinstrahlung und in den meisten Fällen zeigt sich, dass die Nutzerzufriedenheit hat gesteigert werden durch die Betriebsoptimierung gesteigert werden Betriebsoptimierungen. Wir haben zum Beispiel das Thema nachhaltiger Immobilienbetrieb. Dort ist es das Ziel, dass möglichst ein nachhaltiger Mobilbetrieb Betrieb hergestellt wird. Wir haben dort ein Projekt gemacht mit Betriebsoptimierungen und haben während zwei Jahre ein Monitoring gemacht von dem Gebäude, wo wir schlussendlich das Ergebnis hatte, dass wir rund 30 Prozent von der Energie noch optimieren kann, durch eine andere Einstellung der Technik. Ziel unserer Projekt ist, dass wir die Ressourcen optimal nutzen und dass wir auch einen schonenden Umgang haben mit den verschiedenen Ressourcen. Das sind sehr verschiedene Ressourcen. Das ist sicher natürlich die Energieeffizienz, die wir ständig auch optimieren möchte. Das sind aber auch sämtliche Warenflüsse, die vorhanden sind, von Esswaren bis zum Mitarbeiter. Und in diesem Zusammenhang ist es eben auch wichtig, dass es gesunde Arbeitszüge gibt. Die Projekte dienen auch als Best Practice Beispiel für weitere Unternehmen, wo möchten denn Optimierung von ihrem Gebäudebetrieb oder von ihrem Betriebsprozess vornehmen.